Wie kann ich in Zoom Umfragen nutzen? Wenn Sie in Zoom eine Umfrage starten möchten innerhalb Ihres Meetings, dann klicken Sie hier unten auf den Umfrage-Button. Sollte der noch nicht bei Ihnen auftauchen, müssen Sie sich einmal in Ihren Account auf der Zoom-Seite einloggen und dann bei den Einstellungen ziemlich weit nach unten scrollen. Da gibt es den Punkt ähm, Umfragen ein- oder ausschalten. Wenn ich eine Umfrage starte, kann ich hier auf Bearbeiten gehen oder eine Frage hinzufügen. Dann komme ich hier auf die Zoom-Seite. Und zwar dann direkt an die Stelle, wo eine Umfrage hinzugefügt werden kann. Zunächst mal kann ich einen Titel eingeben. Ich sage mal Testumfrage 1. Und dann kann ich sagen, ob das Ganze anonym stattfinden soll. Und hier den Fragen-Titel. Also hier stellen Sie die Frage. Und dann können Sie auswählen, ob Single-Choice sein soll oder Multiple-Choice. Single-Choice bedeutet, dass nur eine der Antwortmöglichkeiten richtig ist. Multiple-Choice wäre dann, dass mehrere Antwortmöglichkeiten richtig sein können. Hier steht jetzt schon Antwort 1. Das übernehme ich einfach mal so für dieses Beispiel. Antwort 1, Antwort 2. Das sind dann die beiden Möglichkeiten, die da angeboten werden. Und Sie können jetzt hier weitere Fragen hinzufügen. Insgesamt können Sie zu jedem Meeting, das Sie erstellen, 25 Umfragen erstellen, die jeweils 10 Fragen enthalten können. Also ich könnte jetzt hier sagen, eine weitere Frage, diesmal wird Multiple Choice, und dann würde die eben da unten dran gehängt werden. Um das mal gleich angucken zu können, schreibe ich hier mal Testfrage 2. Dann, wie gesagt, Multiple Choice. Und hier wieder Antwort 1 und Antwort 2. Gut, dann gehen wir jetzt auf Speichern. Und somit ist jetzt diese Umfrage zu dem Meeting hinzugefügt. Wenn ich jetzt zurückwechseln möchte, möchte, gehe ich einfach wieder in mein Meeting rein und da habe ich jetzt hier schon direkt diesen Punkt, wo ich die Umfrage starten kann. Gucken wir uns das nochmal, wie das normalerweise aussieht. Wenn ich normalerweise im Meeting bin, kann ich hier unten eben auf Umfrage gehen und dann wird mir jetzt hier die erste Umfrage angezeigt. Wenn ich mehrere habe, werden die hier als Dropdown Menü angezeigt. So, und ich sehe jetzt hier nochmal, zu meiner Erinnerung sozusagen, okay, ich habe zwei Fragen. Einmal diese Single-Choice-Frage, wird mit diesen Runden Antwortkästchen hier angezeigt und die Mehrfachauswahl, also Multiple Choice mit zwei so kästchen Und dann kann ich gehen auf Starten Sie die Umfrage und dann bekommen jetzt alle Teilnehmenden diese Umfrage angezeigt. Wenn Sie das mal testen wollen, dann empfehle ich Ihnen einfach, sich mit dem Handy als Teilnehmer in Ihren eigenen Kurs oder in Ihr eigenes Zoom-Meeting einzuloggen und dann können Sie eben die Ergebnisse sich angucken, wie wenn eine Person abstimmt. So, irgendwann beende ich die Umfrage, dann werden die Ergebnisse... Wenn ich hier auf Resultate freigeben, werden die Ergebnisse dann für alle Teilnehmenden ähm, des Meetings angezeigt und am Ende kann ich dann die Umfrage auch wieder beenden. Man kann auch, wenn man möchte, die Ergebnisse tatsächlich auch abspeichern. Das findet man dann später in seinem Zoom-Account unter dem Punkt Berichte. Da wird es dann auch tatsächlich relevant, ob man am Anfang mh, der Umfrage anonym angeklickt hat oder nicht. Wenn man eben nicht anonym angeklickt hat, dann würde man tatsächlich da personalisiert die Ergebnisse angezeigt bekommen und sonst eben anonym. Soweit zu den Umfragen in Zoom.